Das ist Pony Freddy. Nein, das ist natürlich eine deutsche Dogge. Äh, Doggenröde Freddy. Er ist etwa zwei Jahre alt. Ähm, er ist im Moment noch nicht kastriert. Das würde man aber hier noch machen im Tierheim. Er ist recht unerzogen noch, einfach weil er unglaublich viel Power hat, weil er hier natürlich auch unterfordert ist. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sich Zeit nehmen, die ihm jetzt das Einmaleins des Hundelebens beibringen, die so einen großen Hund natürlich auch versorgen können, weil der frisst einiges. Der muss auch tierärztlich versorgt werden. Ähm, er ist, wir wollen ehrlich sein, er ist eine Dogge, also ist eine Dogge, eine aber für doch und Freunde sollte das kein Problem sein. Dafür hat er aber ein ganz großes Herz. Er ist wirklich ein freundlicher, großer Hund und wir suchen für den Freddy ein Zuhause für immer. Wartet hier in Dresden natürlich. Freddy? Ist hey. ja toll. Also ich würde ihn sofort nehmen. Hey!